Ja, intern in der Firma, die Zusammenarbeit oder der Zusammenhang kann man auch schon gut sagen, also ist sehr kollegial, man versucht dem einen zu helfen, wenn du irgendwo hast auch privater Natur, man setzt sich schon mal zusammen, gibt auch schon mal ein Bierchen abends. Also